da unten auf dem See am See. So halb zwischen den beiden Wohnmobilen, wenn es die Auflösung hergibt, ist das dort noch zu erkennen. Zumindest als schwarzer Fleck. Also, wir parken auch einige wild, aber gleich aufgebaut hier mit Camping. Ja, und hier geht das jetzt liftlos. Ach, weil ich übrigens vergessen habe zu sagen, der Ort wo ich stehe, also nicht geradeaus da hinter Mast, sondern rechts hinterm Berg, der nennt sich De Dingi. Der Platz dort am See ist bei park von night eingetragen, dass man hier stehen kann, ohne dass es Auge gibt und scheint reichlich genutzt zu werden. Bielewadi heißt der Ort. Irgendwas mit Wasser. Ja, hier muss man Einsatz bezahlen. Das war ein Gebiet. muss ich bezahlen. Euro. hier bei den Tschechen auch, dass du für irgendwelche Wandergebiete Eintritt bezahlen musst. Auf alle Fälle war ich bei den Tietzauer Wänden. Irgendwo anders war ich auch schon mal bei den Tschechen, wo du bezahlen müsstest, um einfach in den Wald zu gehen. Ja, wieder nie dran gedacht. Da gab es zwei oder drei Cash, die ich noch mitnehmen wollte, will. Aber hätte ich, wenn ich unten in das Tal reingegangen bin, hätte ich erstmal speichern sollen, da hier in diesem zerklüfteten Tal nun wirklich die Handy anfangen sein muss. Kann. Das hätte ich gesagt, die hätten in den voll bauen müssen, wie sollen die machen? Ging noch gar nicht weit hoch. Da musste ich jetzt mit ihrer Tochter schon wieder ziehen lassen. Die ist total fertig. Und das nach dem achten, was weiß ich, 300 Metern, die hier reingeht. Ah, wie soll die oben ankommen? Ja, an dem Ende bin ich doch 200 Meter vorbeigelaufen. Also, ich 225 Meter zeigt er jetzt an. Dann müssen wir noch mal ein Stück zurück. Aber wegen 200 Metern kommen wir auch noch mal zu. Ich bin ja mehr als wie die Frau da oben, die es nicht schafft. Ich bin ja schon ein bisschen älter, also kann ich schon ein bisschen weiter laufen. Diesen Platz wollte man uns zeigen, mit diesem Test. Hab ihn! Ja, hier vorne lagen Steine flüchtig aufeinander gestapelt, hat man aber nichts gesehen. Und dann bin ich noch einmal rumgegangen. Und da lagen hier auch Steine und unten runter sieht man die Dose. Ach und das habe ich ja gar nicht gesehen, hier ist ein Weil ich es noch nie gedacht habe, das sind die Wasserfälle von Nalabka. You can visit one of the shortest churches of the Slovak paradise. This is its most beautiful part. At 22,5 meter high waterfall, this film, since 1963. It is named after the hero of World War War fight, Captain Jan Nalatka. und du als in in Biele, nach der vorbeigekommen vorbei also Biele Der der Wasserfall, bringt nur Meter in der also ein bisschen höher und springt der Fuß. runs along the road we ride and overhangs and creates this stem This is at the five highest degree of natural conservation. A one-way blue hiking trail on the side middle leads through the shore from mein Vater Sie in Die du, dort ist 800 Meter und die etwa ein Die Gorge soll ist also ablehnen, zu klettern ist ein weil sie keine Angst vor haben. In der Sommer auf 1934, sie war stark zu der Armee der Jahren. Die Pulpe hat eine Temptung als der non commissioner 37. und 32. Regiment in der Wörter. Sie war durch Schaf, bisher? So, um einzuladen. Fette Karten ein Stück aus Stückerproduktionen. Ist nie vergessen, weil zu sehr also, die haben ja immer diese Holzstücker, diese Holzmarken. Ich mach das. Die liegen im Test abläufig. Das ist ja hier bei Tschechen und den Slowaken, wenn da auch gegangen geben. Aber, hab ich habe ja hier mal gesagt. Also merke ich, warum setzt es nicht? Geht schon in Korinthien. Ja, die Felsen können das aus der Hand raus fotografieren oder so. Wie sie das überall gemacht haben. Hier das Foto, hier das ist dicker und flüssiger in die Foto. die Foto ist nicht alt, das Foto nicht. Das ist auch der flüssige Foto ist im Prinzip genauso wie der was wir in der Deutsche gemacht haben. So, hier ist eigentlich der richtige Platz, um sich hinzusetzen und gemütlich ein Bild zu bilden. muss das selber mal ins Telefon gucken. Hier gibt es immer ein Ostcat. Da müssen wir mal gucken, was da die Aufgabe ist. die uh, letzten fünf, oder benenne fünf Pflanzen. Welche hier im Team Nordstar George New Watson. So, kurz weg, kurz schon früh. Ich kann mich nicht mehr Pflanzen die ganze Zeit kennen. Das ist ein Hektar, in Hector, was nicht schon Ja, den laufen wir mal von zu Hause aus in Ruhe. Da kann ich nochmal nachlesen, was wir für Pflanzen lassen. Ja, da ist man hier hoch, weil man ein bisschen eine Ruhe haben will, abseits von dem Touristenstrom. Strom. Und da rannten hinter mir gleich wieder die Ungarn dort rum. Man läuft eigentlich hier ja doch relativ alleine. Brebbistor, wo ich damals dort war, da, das war ein bisschen Massenauflauf. Hier hat man, kann man vor und hinter den Leuten immer noch 100, 200, 300 Meter Platz lassen. Ist nicht ganz so überlaufen. Aber Brebischto hat mir überhaupt nie gefallen. Dieses Massenwuling, was du war. Hier, das. Video, was ich da gemacht habe, hat mir zwar schon gefallen. Ich bin ja gerne irgendwo in, in der Schweiz oder in den Bergen unterwegs. Aber dieses Massenwuling ist irgendwie nicht mein Fall. Ach, und die brüllen um die Ungarn. Die ein bisschen höher. Die sind wieder da unten irgendwo. Die machen einfach Die Route, die ich von im Internet gefunden hatte, die ich vorher mal einer erstellt hatte hier bei Door Activity. Da hole ich aber meine Runden, beziehungsweise lege ich sie euch selber an. Da ich jetzt aber keine Lust hatte, mir hier lange zu suchen und zu machen. Habe ich mir eine gesucht, die da offen für alle war. Hab ich habe es jetzt nie bereut, sag ich mal. Da ist aber hier einen Kilometer weiter noch ein Cache geht. Da hinten geht der Weg hoch. Ich in die da ist ein Kilometer weiter dann vom Ende der Route oder der halben Kilometer noch ein Cache. Die mir sind natürlich dann auch noch voll. Ja, ich mache dich teilweise ein bisschen blöd. Weil es ist gut, dass du hier diese Festhalteketten hast. Die Felsen sind teilweise ganz schön platt. Also, mit, was wollten die haben? Fünf Pflanzen, ne? Wir haben jetzt Eichen, Buchen, Himbeeren und von brauchen wir noch etwas? Brennesseln Brennesseln, sind Mogel. Oder schreiben mir einfach fünf Bäume. Ich glaube mal, die Route geht bestimmt nur deshalb nochmal ein bis bisschen den Ort hoch und dann erst wieder runter, weil der Ersteller mit seiner Familie dort im Haus Nett war. Aber da kann man ja dann auch noch rein. Sterbenden Hopfentee bestellen. Vorher gehen wir erstmal ein Stück weiter und gucken, ob wir den Cache finden. Das heißt wenn wir erst erstmal tangieren. Müssen wir erstmal gucken, wo der Cache hingeht. Hier gibt es tatsächlich eine Ziegelei hier links. Und einen, der seinen Kopf immer in den Sand steckt. Oder in der Eier. eine Karte, ich nutze und die normale Standortkarte, die kostenlos dazu kommt. Da ist ein Weg eingezeichnet. Ich dachte, das war der, wo ich reingegangen bin. Aber der hörte hier im Wald auf. Wir haben es aber noch ein paar 15 Meter gesehen. Theoretisch kann man ja auch auf der Wiese so hier langlaufen. Hier ja, ist ja, schön ruhig. Keine Leute mehr. Die sind alle wirklich durch bis zum Heusti-Netz unterwegs. Weiter geht keiner von denen. <lacht> Und irgendwo 150 Meter muss der Käf dann kommen. Ja, liegt hier 125 Meter. Aber wenn ich die, den Himmel so angehe, überlege ich, ob ich mir das Kastinett hier oben erspare. Und dann lieber doch gleich runterrenne. Das ich wenn es anfängt, im Auto bin. Ach, ein gewährliches Denkmal. Kein ja. Aber wegen der, den Himbeeren nicht zu empfehlen. Die sind lecker. Und wenn ihr bloß die nehmt, die hier ziemlich weit oben hängen, da ist unwahrscheinlich, dass die hier einen Fuchsbandwurm dran hat. Ich hier. Geh hoch. Wenn der das mit hochgehen, wofür ist denn das gut? Ja, hier liegt der Cash. Ich glaube mit Stift bzw. Kulimine. Tja, was kann das mal gewesen sein hier? Könnte sein, dass die hier irgendwas reingestellt haben, was dann eine Stunde gebrannt hat und geleuchtet. ich Zu Ehren das Denkmals. So, kommen wir wieder zum Giggarten. So, und ich fühle mich jetzt wie der alte Mann auf dem Gambrinos-Etikett. Ich ist schon mal nicht ganz so alt bin. Und deswegen werde ja, ich mir jetzt noch ein bisschen rein. So, die haben hier noch super Speise. Für ein Sluggy-Basant zahlst du hier nur 2 Euro. Jetzt geht es jedenfalls ein Stückel durch den gleichen Weg zurück und dann geht es nach rechts weg. Oh, man kann gar nicht Skifahren heute. So Lift ist aus. Ja, hier ist der Testprozess. Wobei, ich habe mir schon alles gepackt, Also, die Cola-Dose lag mit drinnen. Das finde ich eine Dauerei, die nehme ich mit, die packe ich ein, die haue ich unten im Dorf weg. Das ist scheiße, was ihr macht. So, und hier ist der Tag. I asked uh, the region Sure are you all? Lief your. Weicht in the Woods oder ist es one of Es ist nicht so gut. Ja, der Weg wird sich jetzt wahrscheinlich so im Zickzack am Lift hier entlang bewegen. Und da haben wir ja heute eine schöne Runde gedreht und auch ein paar Cash geschafft. Ist eine super Gegend hier. Aber ich mich auch so ein bisschen an die Leitung. Wer bleibt und nicht aus Sport. Ja, ich habe mir die runde gerade noch mal angeguckt ich komme ja eigentlich so ziemlich genau dann an der pizzeria und unten raus wo ich gestern abend war also bin ich ja gleich da ich muss doch nicht noch mal hier hoch nur der lift da unten sind wir doch schon hier gucke Quasi einmal um den Berg bin ich heute gelaufen. Und nochmal hoch dann auf der anderen Seite. Ich bin quasi die Runde gelaufen, aber dann hier oben, hier irgendwo runter. Ja, wir haben wir heute eine schöne Runde gedreht. Die Gegend gefällt mir ganz gut. so ein bisschen... Wie in der Sächsischen Schweiz mit den langeren Wegen und so. War gut. Für ja, Schneiden gibt es ja drei in dem Dorf. Das eine ist die Pizzeria, wo ich gestern war. Dann gibt es weiter oben. Da bin ich vorhin vorbeigekommen, hatte aber kein Akku mehr an der Camp. Da gibt es noch eine, die haben auch Einheimische. Aber wenn gut, ob ich heute Abend schon wieder essen gehe oder viel Hunger habe ich eigentlich gar nicht. Dann, das fand ich ja fand ich süß. Die haben hier eine kleine Bar. Ich auch so wie eine Kneipe mit Ich zeige dir dann mal im Bild. Die, die haben auch so eine kleine Terrasse. Und da gibt's aber mehr oder weniger bloß Getränke dort. Aber das ist der Einkaufsladen, das der Tante Emma-Laden aus dem Dorf. Consum. Die haben vorne haben sie eine Bar, wenn du reinkommst. Und wenn du dann weiter hinter gehst, hast du eine große, einen großen Laden zu Wie ich das aus Driesen kenne, wir haben in einem Haus gewohnt, da war auch schon ein Tante-Emma-Laden drin. Die Frau Wagner oder der Herr Wagner hat ihn geführt. Hast du auch so einen alten Holzdresen gehabt? Und hast ihm sagen müssen, was da haben das? Ja, die, die, paar, ein paar Worte, Worte Englisch. Da konnte ich dann auch sagen, aber ich wollte ja eh, du zwei Brötchen oder Hirnchen für, fürs Frühstück. Und dann mal eine Flasche Bier für heute Abend. Mehr braucht es ja eigentlich. Wenn ich werde auf alle Fälle noch mal eine kleine Runde am See lang gehen. Es sind vielleicht 300 Meter ich weiß nicht mehr, wo der Fluss reingeht und ich sehe weiter hinter einem Fluss noch lang zur zu einer Brücke. Das wollte ich heute nicht mehr laufen. Jedenfalls da vorne gibt es noch irgendwo einen Cash. Das war glaube ich vor der Brücke, vor dem Fluss noch. Ja, ich habe ja schon ein Video dazu gemacht, wo ich mich aufgeregt habe, dass der Ravensburger Verlag die Karmeibücher teilweise vom, vom Markt genommen hat. Find finde ich eine irre Sauerei, wegen so ein paar primitiven Sprachpolizisten. Nimm dir das einfach runter, weil die nie alle Leute zufriedenstellen können. Du findest immer welche, die dich über irgendwas aufregen. Da kannst du nicht einfach irgendwas, was schon seit Jahren läuft, vom Markt nehmen. Ich finde die Demokratie nicht langsam den Bach runter. Alles wird verboten. Du darfst nicht mehr sagen, du musst wieder wie zu DDR-Zeiten einmal überlegen, was du sagst und wie du sagst. Damit ich keiner falsch versteht. Früher wurden Meinungen anderer Leute akzeptiert. Da wurde höchstens mal gesagt, gut, ich sehe das nicht so, überdenk deine Sache mal. Aber heutzutage gibt es noch drei Kälte von allen. Terror ohne Ende, schlechte Bewertung. Denkt euch an den, den, den Juden hier, der, der, gelogen hat, der, der gesagt hat, die, die hätten den dort, relativ beleidigt und was weiß ich. Das geht alles gar nicht. Wisch nie mal Wasser Dass sie da wegen so Bümmschatzern komplett mehrere Bücher vom Markt nehmen, geht gar nicht. Zumal ja Karl-May eigentlich das auch mit angeprangert hat, wie die Indianer damals ausgebeutet und, und unterdrückt wurden. Das das geht immer mehr wie Richtung nazi westen Es gilt keine Meinung mehr, außer der von ein paar wenigen, die Krach machen und Berichtslaut laut sind. Und wenn du was dagegen sagst, dann wird dein Haus oder dein Auto angezündet. Geht gar nicht. Ich sag mal, hauptsächlich die ganz Linken, die reden von Toleranz und was will ich, gegen Andersdenkende und was will ich. Aber sobald du anders denkst als die, hört es mir doch Toleranz auf. Ja, schimpft mich wohl wieder als Nazi. Ich habe ja schon im Video, ich hab nie, eigentlich nie was in die Richtung gesagt. Aber irgendwo bei, bei einem Video hat ihn drunter geschrieben hier Ossi Nazis und was weiß ich. Wahrscheinlich bloß, weil ich sag mal, weil ja republikweit alle Dresdner als Nazi gelten. Was? Wo bist du geboren? In Dresden? Ach, du bist ein Nazi. Hau halt bloß ab. Mit dir rede ich nie. Es gab meine Zeit, ist vor allem kurz nach der Wende. Da konnte man mit allen reden, auch mit Linken und die haben dich nicht gleich nieder, nieder, versucht niederzumachen oder sowas. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich eigentlich schon immer so mehr link tendierend gesehen. Ich habe zwar meistens so, ja ich glaube es einfach mal, ich habe meistens so CDU und in die Richtung gewählt, weil, weil links wollte ich nicht unbedingt wählen, weil ich nie wieder so sowas wie DDR wieder haben wollte. Und ich sag's wirklich so, BRD entwickelt sich langsam zu einer Diktator. Und zwar einer Diktatur von ein paar wenigen Verrückten, die allen alles aufbringen, was die selber haben wollen. Weil die die Fresse offen machen und sich nie einschüchtern lassen und auch mal mobmäßig durch die Gegend rennen. Hier in Hamburg 2017 war das. Und 2017 war das auch, wo dieser, das war so ein. So ein Professor, der wollte so ein bisschen erforschen, woher Pegida kommt, weswegen, was haben die für Ziele und was will ich. Ja. ich die sagen, die gehen spazieren, aber die gehen gar nicht spazieren. Die laufen durch die Innenstadt und pflegen. Ja. Weil die dort demonstrieren, die setzen sich, glaube ich, dafür ein, dass in Dresden die Innenstadt verkehrsberuhigt wird. Ich Was? dafür demonstrieren die, dass nie mehr so viele mit dem Auto dort fahren. Und mehr mit dem Fahrrad lieber. Was? Ja. Und dass die Regierung jeden ein Fahrrad schenkt. Da, glaube ich, dafür demonstrieren die dort. Oder vielleicht nicht schenkt, aber vergünstigt. Dass jeder vergünstigt ein Fahrrad kriegt. Was? Wenn die demonstrieren. Was sie immer rufen. Die rufen immer das. Volksfahrräder, Volksfahrräder. Und wo dahin... Deswegen auch immer auf den ich demos mitgucken gewesen. Prompt hat denn sein Audio gebrannt und ich weiß gar nicht, der Haus hat das auch schon mal versucht anzusinnen. Ja, Jedenfalls habe ich da gestern ziemlich, da bin ich, bin ich doch schon ein bisschen erschrocken, als ich das gehört habe. Mit, mit den Karl Mai-Büchern. Da hatte ich dann gestern Abend noch ganz schnell ein Video zusammengeschossen, wollte ich hochladen. Dann hatte ich mir gesagt, nee muss nicht sein, ich habe nicht so viel Internet jetzt, das müsste man irgendwo machen, weil er kostenloses WLAN hat. Ja, ich könnte hier vor von die Kneipe fahren, da habe ich ich mache äh, gleich heute Abend noch mal ein Video von meiner kleinen wo jetzt hier und stelle mich morgen mal eine halbe Stunde oder eine Stunde vor die Kneipe. Jedenfalls ja. in, in der Pizzeria äh, kostet man ja, aber irgendwie... Könnte ich mich nicht dran gewöhnen, ans, ans Auto leben, sage ich mal. Von da nach da und da nach da fahren, überall mal was angucken. Das was mir fehlt, ist, du so ich mehr, also in Internet müsste besser besser klappen. Ein richtig preisgünstiges Angebot habe ich noch nie gefunden für mobiles Internet. Eigentlich zahle ich auch zu viel, weil ich direkt bei Vodafone den Vertrag habe und habe 10 Giga Datenvolumen. Und ja gut Telefon und, und SMS-Lett interessiert eigentlich gehen. Das kann man, kann man gar nicht alle, alle telefonieren. 10 Giga pro Monat sind doch ziemlich knapp bemessen. Zumindest wenn du unterwegs bist. Wenn ich hier die Woche überarbeiten gehe und abends meistenteils, also gerade jetzt im Sommer oder so, schlafe ich auch gerne mal im Auto und bin mal gar nicht allzu weit weg von der Arbeit irgendwo ins Grüne, aber unterwegs. Gerade also wenn, wenn du noch mal was nachlesen willst und abends mal eine Route raussuchst, was du logen oder fahren willst, da wird die ganze Sache ziemlich klar.